Okay, also das Gebäude ist gesichert. Wir haben hier ein bisschen Artillerie draußen stehen, ne? Du hast, äh. Was oder? haben wir? Artillerie hier direkt vor uns, vor der Tür. Das sind so LKWs mit so einem Aufbau. Achso, ja. Okay, warte, ich schau mal, ob ich es lasern kann. OPZ von Alpha. Jo. Äh, wie weiß, wir haben bereits, äh. In dem Compound obj 1 äh. Drei Fahrzeuge gefolgt. Ganz schön. Und die hat rum, Artillerie, Artillerie dienen. Markiert auf Karte als Transportfahrzeuge durch Bird, aber es handelt sich um Artillerie. Sie zur Info. Dankeschön. Da, ich geh mal. Kann ich aufs Dach rauf, um dort zu lasern? Ich glaube, der Abstand ist ein bisschen zu nah von hier oben. Kann ich mitgehen? Ich jetzt reicht das mal. Reich... Perfekt. Kommt mal ran, Junge. wenn ihr fertig seid. Jo. Also vorne links gerade unsere Kollegen, unsere Freunde. So die machen jetzt das ja. freude. Ich hab gesagt, wir gehen mit der Deckung von oben, das passt gerade Beschuss. Mit Verlaub, ich werd meinen Kopf unten halten. Ja, mach mal. Ja. Keine Sicht. Hier kriegt wahrscheinlich der, das andere Team rein. Seht ihr die drei Kartuschas unterm Wellblechdach? Ja, ich sehe sie. Frage an den Piloten, ist das denkbar, dass ihr da mit Hydras grob reinschießt, wenn wir uns daneben oh, nicht aufhalten? Positiv. Positiv können wir. Dann gedanklich schon mal darauf vorbereiten. Ich muss noch schauen, wo Team Blau ist. Frage, habt ihr Sicht auf die drei Friendlies auf dem Dach? Das ist rot. Äh, Geh mal runter, bitte, Medic. Ja. Hilfe. Bird, Frage: Habt ihr Sicht und auf welche, die drei Friendies auf dem Dach? Welche, Dach südöstlich welche? von den Katjushas. Ja, den kann den sein. Den Karte, rot. Wohin? Okay, eigene Position wird mit, mit grünem Rauch markiert. Wir sind im Gebäude unterm grünen Rauch. Ja. Pfeffer? So, verstanden. Ja. Wohin soll ich? Unten, die glaube, mhm. da weg, weg, weg, weg, weg vom Dach. Ach, pass so, auf die Fenster, auf die. Ja. ja. Medic am Blau. Bird von JTEC. sind im unteren Stock hinten Alle Friendlies ja, Gebäude. im Gebäude, jetzt feuerfrei auf Kartuschers. So, verstanden. An alle, Fire Mission auf die Kartuschas und unterm Wellblechdach. Nicht mehr auf den Platz gehen, bleibt im Gebäude, wo es hier grün nebelt, bleibt hier drin. Ich zu, äh, selbst sind dabei, ne? Ja, das ist ja, also das liegt vorhin. Sehr gut. Darauf, darauf versperrt uns die Sicht. Alles klar, deine Bord. Ah, okay, ich muss vorher ansehen, ich fahre nur bei der Sonne Alles klar. Gut, Simon, wie schaut's aus? Ja, ich bräuchte nur einmal nähen und dann was gegen die Schmerzen. Ich hab drei Löcher. Wird gemacht, Arm. wird gemacht, wird gemacht. Ich näh grad kurz, das zieht etwas. Joa, joa. So, ich hab noch größere Schmerzen als in ja. ja. Äh, äh, äh, äh, äh, Bird von JTEC, äh, roter Rauch entwickelt äh, sich gerade. Äh, grob äh, äh, den roten Rauch. Einfach äh, äh, einäschern. So verstanden. Bleibt alle immer noch hier drin. Jetzt geht das Feuer auf den roten Rauch bei den Katiuschers. Ja, aber äh, das ist nicht das ist ein Fahrzeug, weiter weg. Die haben die Kartiusas schon selber gesichtet. So, Beine, Banny, geh mal los. Alles. Wie schaust du mit den Schmerzen aus? Na, Schmerzen, gut. Okay. Wir, wir nehmen eine andere Position ein und dann legen wir los. Ja. Check. Du müsstest länger auf dem Funk bleiben. Check! <lacht> <lacht> <lacht> uh, aber das ist nicht gut. Ja. Granatbeschuss aus Nordwest. Die ist. die Fire Mission noch aktuell? Ist sie ja. Wir auf der so verstanden. Äh, es geht los. Eilenbond Oh hier Ich sag <laughs> Gut fucking effect Blech wird jetzt tot gefallen Ich habe ihr gesagt All right Sehr wieder auf Battle Position 1 Check Ja, ei, ei, ei. Ja, äh Ja, die, Scheib die Scheiben sind draußen ja, die waren vorher schon draußen Ja, hey, die hinten nicht Echt? So, ich glaub das größte ist jetzt erstmal rum Das Haus ist nicht Schwarz. Ja, ist. Aber es hat keiner von euch einen Kratzer abgekriegt, oder? Nope. Chef, bist du noch ab? Ah, also folgendes. Das, äh, das gepatzete Fahrzeug, was ich da auch markiert habe auf okay. der Karte, das ist gepatzertes Fahrzeug, das ist doch da. Kein Wunder, ist auch keine Fahrmischen drauf gelaufen. Er geht jetzt weiter wieder Richtung Nordwesten. Warten Funk. Geht ran an die Gebäude, da ist eine Mauer, da könnt ihr rangehen, ohne gesehen zu werden. Fort bleibt Verstanden. So, jetzt nochmal. Aktiv, die Fober der, äh, der BFDM auf der Straße. Achtung, Achtung, auf der Hauptstraße ein gebratztetes Fahrzeug. Kommt zurück. Ja, wir haben es jetzt okay. auch gesichtet. Von meiner Position aus könnte man das gepanzerte Fahrzeug auf der ja, Straße. Schön, der von, Simon, von Simon aus. Also, ma, na, sichtlich, aber es würde hier vorbeikommen. Ich meine hier mit Sicht. Also, schön. Ja, ja, ja. Denkt an äh, Backblast, Mondblast, alles Blast. So. Alle weg hier, der Busch als Mauer. Achso, warte, dann bin ich weg. Wenn der jetzt nicht da stehen muss, geht weg. Frage: Bewegt sich das Fahrzeug? Positiv. Frage: Richtung er ist tot. Er ist futsch. Ja, ich... ja, Simon, du solltest gleich wieder aufstehen. Bisschen Backblast gelaufen. Ich weiß, ich weiß. Ich bin eigentlich. Ich weiß, ich, Aber... ich bin nicht mehr weg. Aber passt. Immer dasselbe hier. Da wird mir was zu kommen. Äh, uh, machst du mal her Ja, hallo. Hallo. Bist du in war das gut? Ich? Ja, hier bei E.T. E.T. Das was Doktor. Ja? Haben Sie noch mal eine Sekunde? Was du? Ja, was ist los? Ich hab so am Arm. Oh. Also, damit alle in der Lage Äh uh, Wir haben jetzt noch uh, Fahrzeug. Die Samstagstellung, auf ja. 315. Dahinter ist jetzt ein anderes Fahrzeug. Wir werden uns jetzt ein bisschen nach rechts aufrichten, also da wo das Fahrzeug eben getroffen wurde. Und dort werden wir nochmal manuell eine AT reinhauen. Kriegen wir das denn? Würde ich. Gott voll mir. Also ich sehe jetzt das äh, Abwehrgeschütz. Es ist in der Samstagmauer drin. Alles klar. Habt ihr das Schutzgeld? Leider komplett umringt davon. Seht Sehe den? Wenn ich Sicht drauf kriege, mir leicht ein kleiner Laserspot. Du hier. Hier. Ja, aber ich sehe das Fahrzeug nicht, ich hab's schon probiert, ich seh kein Fahrzeug. Ja, aber. Ja, aber, der genau, aber wenn den ich, den ich weiß nicht, ob ja. die Rakete ja, was bringt, ja, wenn sie auf die Sandsackmauer auslöst. auslässt. Ganz kurz, Jungs, wenn da hinter das Gebäude ist mit den Gefangenen, das ist heißt halt scheiße, wenn das mit kaputt geht, wisst das ist ja das Problem. Wir haben jetzt keine Sprengladung oder so, ne? Wir müssen reingehen einfach. Wir müssen reingehen und uns anschauen, was es ist. Und äh, wir müssen einfach nur zwei Personen abstellen erstmal. Das ist die Also, wir können noch einfach südwestlich an der Außenmauer entlang gehen. Ja, würde ich sagen, machen wir auch. Dann können wir genau in den So, So, äh, blau von rot. Wir machen jetzt folgendes: äh, rot wird nach Südwesten ausweichen und wird uns das von nah angucken. Vielleicht ist es noch gar nicht bemannt. Bleib immer da. So, wir gehen los. Blau, noch Hier, Zinsen. Blau, wir haben jetzt auf jeden Fall Sicht drauf. Habt ihr eine Sicht, ob das bemannt ist oder nicht? Nee. Äh, aktuell wahrscheinlich grün beim Bahn. Ist spannend. <lacht> okay, hat er erledigt. Der letzte bei euch? Nein, äh, ich, äh, rot, äh, blau und rot, das war tatsächlich was anderes. Hat jemand eine Drahtschere dabei? Klang wie eine ich Ehe, Ehe ja. Wir sprechen von einem ge anderen gepanzerten Fahrzeug. Mit Polo? vorne nein, nein. Kanone und ähm und Reifen. Wir gehen weiter. Hat jemand eine Drahtschere dabei? So Traf Ort. Ich lieber hier. Ja genau, positiv, unter einem Carport. Darauf haben wir Sicht. Danny, du springst drüber. Bei der Mauer. Okay. Ah, daneben steht noch ein Jeep mit einem MG drauf. Der ist definitiv okay. unbewandt. Und drüber. Okay, bitte. Ich decke rechts über die Mauer drüber. Komm und drüber, komm und drüber, komm und drüber. Ich bin da. So. Danny, was sieht's? Ziemlich ruhig. Hier habe ich perfekte Sicht seitlich auf eine ZSU-23. Hier links, Flak. Was jetzt Ja. Hier von Bird von nicht schießen lassen, ja? Wir wollen ja vor der hier Ja, ja. Ich glaube, es ist eh zu nah. Bitte wiederholen. War Rufaufbau. Ja, wir hören dich. Frage, Laserspot sichtbar? Blau und sollen wir das stationäre Fahrzeug bekämpfen. Wiederholen? Aktuell negativ, wir sind zu dicht nee. dran. Wir wollen erst das Gebäude direkt daneben klären, um zu sehen, dass das Gebäude aber nicht einstürzt. Von Gefangen wo ist. Nach wo du so. Verstanden. Genau so, so, die so die dass ihr es wahrscheinlich nicht sehen könnt. -Info. Information, hier ist eine ZSU23 Flakvierling so. mit Radar die unter einem Tarnnetz ist. Ich weiß nicht, ob die euch gut sehen könnte, aber wenn die mal manövrieren anfängt, die ist tödlich. Achso, zur Verstand. Oh, verstanden. Vielen Dank. Keine Sicht aktuell. Äh, Bernie? Ja? Kurz mal bitte auch bei, äh, bei Seth. Und geh einmal rechts, also geh einmal um die Ecke, ums Haus. Da bin ich, wir gehen das Haus jetzt ganz schnell. Dann haben wir eine Sorge weniger, dann können wir das auch formatieren lassen. Check. Oh. Ähm, JDEC von Birkham. So, JDEC hört. Wenn du es laserst, können Ah, Vorsicht, ZSU, mach die, die Tür zu! Mach die Tür zu! Die Tür mach die, die, die Tür zu! Scheiße, aber die fickt uns. Also hier ist es nicht sicher, das ganze Gebäude, da schießt die ZSU einfach durch. Zwei, drei Wände sind okay, ja, aber Wiederholen Kannst du drauf lasern, dann könnten wir trotzdem mal drauf schießen Wir könnten es probieren, warte Chef Wir könnten die Tür aufmachen, ich kann hier durch drei Wände durchlasern Vielleicht lockt die Hellfire drauf, ansonsten fliegt oh, die Hellfire über uns drüber ja. Sollen wir zur Unterstützung kommen? Ja. Äh, aktuell negativ. Ich glaube, da könnt ihr nur mehr kaputt machen mit Fuck. uns. Verstanden. Wo, Wo kommst denn du ja, her? Wo kommst denn du her? Hier ins Haus. Okay, wir halten hier die Stellung. Das Gebäude ist gesichert wir raus. Okay. Kannst du Was, kannst du was, ja, das was kann man? raufschmeißen lassen. Okay, warte, dann mach ich die Tür vorne wieder auf, versucht durch die Tür durchzulasern. Ja. <lacht> so, ja. Äh, Blau von Rot, äh, Gebäude ist gesichert, das heißt wir werden jetzt eine Feuermission auf die ZSU erstmal machen, die zwischen den Gebäuden ist. In der Sandsackstellung. Ja, blau verstanden. Bird von JTech äh, kommen. Bird hört? So. JTEC Lasert von West Richtung Ost und auf eine ZSU drauf. Frage, könnt ihr das sehen? Ja, das passt. Klein Moment, muss noch auf Friendlies prüfen. 25 Meter ist zu nah, oder? Ja. Ja. Okay, ist zu nah. Wir gehen aber dann weg. Dann leider noch warten. Äh, es geht nicht. nicht. Keine ja. Sicht mit großer Distanz. Dann machen wir mit Rauch. Äh, ne, ja. die, können, die können nicht anfliegen. Die hätten eine Rakete geschossen, die mitten in der Luft erst das Ziel findet. Ich kann die nicht auf so einen flak anfliegen lassen. Das ist zu gefährlich. Stopp, ey. Okay. Gut. Dann machen wir es anders. So, blau und rot. Blau hört. Leider können wir doch keine ja. Prämie machen. So wir machen das jetzt so, äh, ihr kommt zurück auf die alte Position. Äh, geht hinter dem Compound, also auf der mit Westseite hinter Zaun lang Da ist auch eine Mauer, da sind wir Und dann könnt ihr mit einer AT die ZSU nah bekämpfen Ab da haben wir dann auch, Gott sei Dank, ein wo vorher wird Okay, verstanden, wir kommen äh, Wie es weiß, ich zeichne noch mal unsere Position ein, wo ihr hinkommen könnt äh, Ja Alles klar Danny? Mhm. Mm oh, sorry. Ich zieh halt genau auf den Granatwerfer drauf. Ich muss drauf wo er den Okay. Der ist, der ist ein Infanterist gegen den Granatwerfer. Ich es nicht riskieren, weil wenn der los schießt... ...gute Nacht. Als du viel einen besseren Winkel auf den kriegst. Auf wen? Auf den Granatwerfer, Richtung nach Westen. Da ist ein Infanterist direkt einen Meter davor und da rechts von ihm aus. Ich sehe im Nordwesten nur ein explosive truck. Okay. Ähm, Bernie, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm mal gut. weiter rechts. Siehst du da? Weiter rechts, wo ich jetzt hinzeige. Also ich kenne das geschützt Ja. Einfach. Da ist ein äh, Granatwerfer und da ist eine AK, die immer wieder hervorlugt. Ah, okay. Ja, das meine ich. Das ist äh, problematisch. Okay. Das ah, ich schau mal, ob ich ihn mit der Granatpistole erwisch. Oh shit! <lacht> er hat sich bewegt? Ja, ja, hab ich gesehen. Ich hab Schussfeld drauf. Stop. Ich glaube. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Äh, unklar. Der Gradwerfer ist unbeschädigt. Ja, wer ist genau dahin geflogen? Ja. Gut, ich habe unklar, ich hab ihn nicht umfasst. Äh, blau an Rot an die rote Wand, oder? Schuss, Schuss, Schuss. Benny? Benni oder Bernie? Benni. Ah, okay. Sekunde ja, ich wir mal drin. kurz da. Ja, mir geht. Da steht unter Beschuss. Von wo? Ja, Nordwest. Links vom Explosive Truck. Ah. Geh raus, geh raus. Ja ich glaube ich habe ihn erwischt, aber ich bin nicht sicher. Äh, blau und rot, wir kommen von der Hinterseite zu euch Lass uns aussehen Oh Chef liegt! Okay. Chef liegt, warte, ich hole ihn. Ja. Doch, er hat eine Fleck geworfen. Fuck. Was für eine lange Fuse war das denn bitte? Ah. Okay. Äh, ich hab doch gerade gesehen, aber es hat nicht. Ihr müsst über die Mauer klettern! Oh, fuck Ach sehr. du Scheiße, der sieht übel aus. Ich, ja, ich, ich würde sagen, Auto. wir tragen ihn ins Gebäude rein und dann. Ja, muss ich gerade selbst versorgen. Fuck. Wo ist denn der Granatwerfer? Habt ihr den? Der ist im Nordwesten, links neben dem Explosive Truck, war der Typ. Ist aktuell unklar, ob der noch lebt, ob Mann ist oder nicht, aber So, ja, rein, komm, der Chef braucht Hilfe, dem geht's richtig scheiße. No shit. Blau, sichert Richtung Nordwest, ein Mann Nordost, der dritte Südost. Bernie, Herzgeist auch bitte, äh, Massage? Ja, klar verstanden, Ich mach äh, Südwest. Wer von Rot ja, ist aus. noch im Unterstand? Äh, wie bitte? Der, der noch im Unterstand von Rot steht, rausgehen, weil gleich hier wahrscheinlich ein D4 angeht. Danke. Ja, mach so klar. Hast du Puls? Äh, weiß ich nicht, ich mach CPR. Ja, CPR manchmal fühlst du dann. Achso, äh, hab ich nicht geguckt, sorry. Kein Problem. Ich im ihm Epi und e Moffin rein, dann sollte er gleich hochkommen. Dann kümmern wir mich um den Rest. Ich prüfe Puls. Aus? Puls, keiner, ich mach nochmal CPR. Okay, steck weg, nein. nein ja okay, also dann geh ich weg. Nein, wo ist mein, mein Depi? Den haben wir dir vorhin aus dem Rucksack genommen, als du gelegen bist. Ja, ich hab kein, kein Depi mehr. Dann probier CPR. Der Nordwest. Der Nordwest und der Südost sicherer springen weiter Richtung Nordwest links vom Explosive Truck zur nächsten Gebäudewand. Versta krieg Parallel zur Mauer! Kriegt die guten nicht hoch? Ja. Dort dann vorrücken bis zum Hardcover-Ende. Und ums hardcover embell schon mal rumluken. Verstanden. Das wird nichts, das wird nichts. Hat eingepackt? Nein, den haben wir liegen lassen. Ich weiß, wo er liegt, aber das ist äh, ein paar hundert Meter weiter äh, zurück. Clear, wir haben das gepanzerte Fahrzeug in Sicht. Wir könnten in das Gebäude Nein. eindringen. Ja, dann dürft ihr zwei in das Gebäude eindringen, der dritte bleibt noch bei uns, von Blau Verstanden Bird, wolltet ihr was von mir? Ich hab nur das Piepsen gehört Ja, sorry, äh, bin nur aus der Seen drauf die Information, FTL ist gerade down So, verstanden Sollen wir doch die ZSU inzwischen angreifen? Wie würdet ihr das denn tun? Naja, mit einer hellfire druff ja, wenn du laserst. Es ist mir leider nicht möglich zu lasern, ohne dass ich ähm, 25 Meter oder weniger daneben stehe. Seid ihr auf der Straße? Negativ. Wir sind da, wo die brennende Tonne ist ungefähr. Buddy-Team Blau beim Gebäude an Frage, seid ihr innen drin einmal durch? Im ersten Gebäude, innen, clear. Wir würden jetzt in das zweite von euch rechts gehen. Äh, ja, so durchführen hat dann eine große Blechtür, die zum Innenhof wieder aufgeht. Da dann bitte dann wieder zu uns stoßen. Wir werden müssen da über rein, weil äh, sonst kein Eingang hier sichtbar. Dann zurückkommen, regroupieren mit eurem blauen Buddy. Verstanden. So, für dich, wen habe ich denn von blau hier noch? Hier, Thomas. Thomas, grüß dich. Thomas, es geht jetzt ja, relativ gleich um in die Richtung und dann einmal rechterhand um das Gebäude rum. Mhm. Da ist ein flak bei dieser Sandsackstellung. Das ist das, wo ihr kein so ein klares Sicht gekriegt okay. habt. Bitte da vorrücken, bis ihr Sicht auf dieses Gefährt kriegt, dass wir das aus einer größeren Distanz ausschalten können, dass wir da keine eigenen Verluste haben. Habt okay. ihr noch... Ähm... Du ich kennst... Also. Ja, okay, wenn wir aus einer größeren Stadt lasern können, soll das mal genug sein. Ich, aber hier ist es 25 Meter, da ist es zu gefährlich. Schau mal, ob du Sicht drauf kriegst. Du kennst den Plan, nimm deine Leute mit. Blau, ihr folgt Thomas. Selbst wir gehen blau ja, hinterher. Wir brauchen, brauchen einen d Ja. Oder geht nicht mehr. Ja. Ich meine, ja, haben wir noch OPZ von Alpha Hört Information fdl verstorben ähm, Und weitere Informationen Medic hat keinen funktionsfähigen Defi bei sich Von dieser Position kann man es gut lasern Sicher dass der kein Checkt, Defi wir stoßen hat zu Ich habe ihn erst vor kurzem im Feld gesehen Hust Hust ich habe keinen Dem dabei. letzten Medic haben wir den Defi rausgenommen Wir wollten ihn auf ihn anwenden Waren aber zu blöd dafür und jetzt, wo ist er? Äh, ich weiß, wo er ist. Da könnte man ja nur zurückgehen. Ich spawn euch ein. Wir hätten hier gutes Schussfeld auf die, auf das Geschütz. Dann noch besser wäre im Gebäude. Ja, wir haben aber halt nur noch eine Rakete dabei. Das ist tot. Alle rein in das Gebäude, wenn da gutes Schussfeld ist. Ich bin noch am sichern, Sekunde. Da unten ist Clear. Oh, da steht einer. Nee. Hey, das ist der Bernhard. Ja, ja, das bin ich. Kommst du da rein? Ah shit, 5 Meter. Kann jemand äh, die Fensterscheiben okay. bitte mal kurz durchschießen? Ah, re- Feind in direkt Sch Süden, bei unserer Show alten Position. Eine, ein Defi ist im Crates, äh, im, -Crate im Negativ ist ein eigener! Okay, das war Blue und Blue. Das, das war Blue und Blue. War das war du? Blue und Blue. der unten, der südlich, hat uns geschossen. Keine Ahnung, wer das war. -Gebäude. Südlich? uns Ja, ja. Negativ. Dabei, wo wir die Position verlassen haben. Wo wir Lead verloren haben. Oh, ich will, will ja. die gehen wieder auf. Fuck. So, Simon, bitte jetzt mal ganz stillhalten. Ich laser. Nicht, dass du den Laser ablenkst. Danke dir. Bird von JTEC. Bird hört. Information, ZSU jetzt gelasert, Abstand zu Friendlies Laus. 60 Meter, das dürfte reichen, oder? Ja, das reicht. Dann Feuer. Wie sieht der Schlafklaus? Klaus, und verletzt. Sehr gut. Äh, könnt ihr auch mindestens eine Richtung Nordwesten die Straße entlang, dass wir uns nichts in den Rücken fällt, sichern? Hellfire out. Welche Straße? Nicht vor den Laserdesignator laufen! Hm. Ja, nicht vor den Laserdesignator laufen! Hit, good effect, target destroyed. Oh, okay, der hat sich erledigt. Ist irgendwas hier? Nein, die, die So, wer ist denn alles? da? Wir haben zwei Riflemen, wir haben eine Autogun, oder? So sieht's aus. Und wer nein, ist die nein, Autogun? Nein. Ich bin die Autogun. Autogun und Medic wechseln in gelb. Hier OPZ. Bestätige, keine AA mehr in der Zone. Danke, Sie verstanden. So, jetzt alle in der Infanterie. Wir gehen alle auf den Kanal 100 und fertig ist der Lack. Wir schon die ganze Zeit auf Kanal 100. Ja, aber... Jettel Bitte warten. Hm, das ist explizit immer noch zu Ich will ja nicht Ja, ja, ist klar. Kannst du den Autogunner mal wieder aufrichten? Was zur Hölle? Äh. Der hat wohl den Stapel So, wir sind 1, 2, 3, 4 und ich bin der 5. Der Chef ist tot, also haben wir alle. So, Bird, sprechen Sie. Sollen wir schon auf Haus machen? Wir sehen gar nichts, wir sind im Gebäude drin. Alrighty, dann nichts. Aber ihr könnt orbiten und euch mit der Umgebung vertraut machen. OPZ sagt, es gibt keine AE mehr im Bereich. So, verstanden. So, blau, schaut mal, ob es noch einen anderen Ausgang von hier gibt. Kein weiterer Ausgang unten. Ja, gut, das Ding ist ausgebrannt. Äh, verstanden. Ja? Wir haben links um die Ecke. Ja, noch ein Gebäude. Ja, das haben wir nicht. Ein gepanzertes Fahrzeug, das dürfte leer stehen. Okay. Blau, raus zur Tür, dann links, ergo Nordosten. Jawohl. So. Gelb, ihr lauft immer hinter dreien und macht im Raupenverfahren Sicherung. Wir haben Sicherung. keine Signaturen, Wärmesignaturen mehr in eurer Nähe. Vielen Dank. Ja, wir noch Feinde in der großen Halle da. Blau rein Zugriff, Autogun und Medic als Assist Deckung geben längs ha des Halleneingangs. Wiederholen. Blau macht rein, Zugriff gehen. und Autogun deckt Aus. in den Halleingang rein. Auf dem kann ich äh, dich hören. Was ist der Befehl für Gelb? Gelb soll entlang des Hauseingangs das das rein sichern. Punkt, Junge. Ja, danke. Sichert? Und dann blaue vorrücken auf die Produktionshalle und sichern. Ja. Bird von JTEC. uns. Hört, hört? Ja, von uns. Befehl: roten Rauch sichten und die beiden LKWs in dem Bereich Sicht identifizieren. Haben wir schon. Dann Hydra Run von Nordost nach Südwest. Jo. No. Gelb eindringende Halle. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Okay. Alle bleiben im Gebäude, es kommt Hydra dann auf den Explosive Truck. Infanterie ja. selbstständig, Gebäude sichern, es läuft immer ja. blau voraus. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Splash, gut Effekt. One target destroyed. Äh, gelb an Lied, wir haben hier im ersten Stock eine Kiste mit Explosivzeug gefunden. Ja, danke, haben mich jetzt gerade umgehauen. Äh, komm weiter rein. Hier Team Low, Geisel gefunden, mit Fighten dahinter. Ein von Blau aus, <lacht> hab ich. Eine der Geiseln ist verletzt. Bin wieder da. Mich hat's erwischt. Bird von JTEC. Hört Rauch identifizieren auf selben Vorplatz unter Wellblechdach mehrere Fahrzeuge. Visual, ja. Befehl, Fire Mission kommen von Südost nach Nordwest. Hydras. Mittels Hydras, Südost nach Nordwest. So verstanden. Infanterie, alle im Gebäude bleiben. Die Fahrzeuge direkt am Hallenausgang werden unter Feuer genommen. Oh shit. Uh, Haben wir die Halle oben geklärt? Benny? Oben ist clear. Ja, hier ist Benny. Ich bin zurück. Ah, willst du das Kommando wieder übernehmen? Ja, ich mag Splash! Ja, also hier ist die Führung, ich bin Good effect, Kommando. immobilized! OPZ von Alpha! Hört! Da war kein Zug. So, die Geiseln wurden befreit, alle vier von Charlie wurden geborgen. Heli wieder auf BP1. So verstanden. Im Heli befindet sich Ausrüstung. Ja, wir rüsten uns aus. Im Heli? In welchem Heli? In unserem Heli, Bernie. Ach so, okay. Ich dachte schon, hier wäre noch einer. Der müsste dann landen. Ja, der hat ja fucking DP. Ich mache hier Sicherung. Sicher schon Südwest. Ja, Bernie, ich kannst, kann <lacht> abbrechen. danke. Medic, wo befindest du dich gerade? Äh, Medic ist am Nordwesten der Halle. So also, mich hat immer erwischt, ich habe fürchterliche Schmerzen. Ab und wieder. Jo, Alter. Habe ich echt Glück gehabt, der stand genau vor mir. Äh, wo ist denn Benny? Keine Ahnung, irgendwo da ja, hinten, hinten. beim Medic. Ich gerne mal. Äh, Medic ist hier ja. auf Ah ja, stimmt. Kann jemand hier Sicherung aufrechterhalten? Dann gehe ich auch ja. mal kurz. JTEC von Bird, Information: JTEC, Pinkelpause. So, verstanden. Meld mich, wenn ich wieder da bin. Jawohl. So, Team Alpha, einmal erhöhen. Äh, ich habe mich grad mit Team Charlie einmal kurz gefasst, was jetzt eigentlich der Mission ist. Die werden sich vielleicht Ausrüsten und dann äh, werden wir die Mission weiterführen. Ich empfehle die Einzelheiten, wenn alle von der Pinkelpause zurück sind. Kannst du meine Richtung OPZ oh. vom Alpha. Hört. Ja. So, wie ihr ich, ich habe mich äh, mit Team Charlie äh, kurz geschlossen, äh, wurden mir Einzelheiten über deren Mission äh, zugetragen. Äh, die Mission beinhaltet äh, Aufsetzen eines geheimen Gerätes in einem Compound. Der Compound befindet sich auf der Karte auf Koordinate 073026 bestätige. Also es ist dieses ganze große Compound, äh, der eine Form hat wie ein L. Äh, ich habe im Süden bereits eine LZ markiert, als LZ2. Dort werden wir, nachdem sich Charlie ausgerüstet hat, äh, die werden sich eingliedern in Team Alpha. Und dann werden wir dort über LZ2 vorstoßen im Compound und werden gucken, ob wir die unterstützen können bei der Mission. So verstanden. Vielleicht findet sich sogar eine bessere LZ. Ja, ich geh nicht JTEC von Bert. Bert hört. Melde feierlichst, Pinkeln erfolgreich beendet. Kommen. Ich gratuliere dir. Ja. Von Herzen. Äh, Yes. Wo landet denn der hier? Ich habe keine Ahnung, soll er denn landen? Ja, bitte. Achso. Also, die Vorschlag wäre sicher. Ja, vielen Dank. Gute Solistenaufnahmen. JTAC von Kass, Äh, JTAC. Bird von JTAC? Ja, aber los. Information: Wir haben Gefangene befreit. Bitte landen bei Vorhof, der Ziel von zwei Fire Missions war. So verstanden, landen beim Vorhof. An der Straße ist Antragstellung Ich hab's sicht. <lacht> Banning weg und sicht.